Moin Leute, ist diese Statistik nicht total abschreckend? Die Anzahl der Ladestationen pro 100 E-Autos sinkt immer weiter. Dabei soll Deutschland zum globalen Leitmarkt für Elektromobilität werden. Es gibt sogar einen Masterplan 2 zum flächendeckenden Ausbau der Ladeinfrastruktur bis 2030. Das sind aber nur noch sieben Jahre. Bis jetzt kommen jedes Jahr ungefähr 10.000 Ladepunkte dazu. 2022 immerhin schon 15.000. Der Ausbau müsste aber eigentlich fünfmal schneller gehen. Fakt ist, die Neuzulassungen für E-Autos steigen immer schneller. Die Ladeinfrastruktur hinkt aber massiv hinterher, besonders in den Städten und erst recht auf dem Land. Da ist es auch kein Wunder, dass für die Hälfte der Autokäufer der Zustand der öffentlichen Ladeinfrastruktur abschreckend ist. Was meint ihr denn? Schaffen wir die Trendwende? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war Move Electrics Minute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!